Ist dein Freund Türke? Auch? Nee, mein Freund ist Iraner. Okay, aber nicht, dass er mich absticht jetzt, weil ich so, das kommt jetzt so rüber, als hätte ich mich jetzt angemacht. Und schön, dass ihr am Start seid zum neuen Döner-Video. Heute mit einem veganen Döner im Test. Wie ich finde, sehr, sehr, sehr, sehr interessantes Thema. Wir wollen natürlich heute auf die Stiche kommen. Wir haben eine Mission. Wir möchten herausfinden zum einen natürlich, kann ein veganer Döner mithalten? Mit einem normalen Döner, in Anführungszeichen normal. Und vor allem sehr interessant auch, schaffen sie es, den Geschmack eines Döners zu imitieren, sodass der Döner wirklich so schmeckt wie ein normaler Döner. Mich interessiert in den Kommentaren eure Meinung zum veganen Döner, generell zu veganen Produkten, würde die mich interessieren. Und natürlich eure nächste Dönerempfehlung Haut es rein. Versucht es bitte, bitte immer wieder. Ich komme irgendwann zu euch in die Stadt und werde Döner testen. Für dieses Video, wir befinden uns am Ende des Videos. Ich sage es euch sehr einschneidendes sehr überraschendes Also ein sehr überraschendes Ergebnis, was mich wirklich irgendwo geprägt hat, weil das Flash, ich weiß. Es war flashig und ich freue mich aufs Video. Ich freue mich, euch das zeigen zu können, es geht weiter. Also, da geht's jetzt hin, Apple and Eve, Vegan and Nature. Da oben, da ist er. Direkt am Bahnhof hier, ne? Schanze raus, zack, da ist der Tunnel. Wer die Gegend dir kennt, weiß, wovon ich spreche. So, wir haben jetzt Kollegen hier vor, Apple and Eve, der isst hier gerne. Hat ja auch den Döner schon probiert, aber nur den Gyros-Döner bisher, ja, ne? Schmeckt auf jeden Fall sehr, sehr gut, mhm. sehr, sehr frisch. Also, ich bin sehr überzeugt davon. Ich bin jetzt erst den dritten Tag vegan, aber sehr, sehr gut. Okay. Wirklich sehr. Und wenn du sagen müsstest, Vergleich, äh, sage ich mal, normales Gyrosfleisch oder Gyros-Pita, wie auch immer, zu jetzt den veganen. Was, was würdest du sagen, kommt das daran, auch geschmacklich auf jeden Fall. ähnlich aus? Ja, safe, äh? safe auf jeden äh. Fall. Ist sehr würzig auf jeden Fall. Okay. Also Gyros war ja so früher als ich noch Fleisch gegessen habe, war schon lecker. Äh. Und das kommt sehr, sehr nah daran. Okay, geil. Bis auf geil, ich bin gespannt, Digi. Ich danke ja, dir für die Aussage, piece. ne? Okay, cool, peace. So, habt ihr gehört, das ist nicht meine Hauptfrage. Die werde ich auch gleich den Jungs aus dem Restaurant stellen. Ist es geschmacklich ähnlich? Mithalten ist immer eine dumme doo Frage. Kann er mithalten? Ist was anderes. Der eine mag so, der andere mag so. Aber kann er, ist er geschmacklich ähnlich? Das ist für mich die top Also, wir sind am Start Ich habe die Jungs aus dem Laden jetzt auch am Start. Und mir liegen ein paar Sachen sehr auf dem Herzen. Erstmal Moin an euch. Moin, Für mich sehr wichtig erstmal zu wissen, eure Aussage so, versucht ihr wirklich diesen Döner-Geschmack imitieren oder möchtet ihr, ist es ist eher ein eigenes Gericht und ihr sagt, es soll gar nicht wie ein normaler Döner schmecken bei euch? Doch, der soll so nah wie ja. ich am Döner rankommen auf jeden Fall. Okay, okay, das ist schon mal gut zu wissen. Was ich auch wichtig finde, was ist generell, generell euer Antrieb in diesen Laden? Ihr habt doch bestimmt eine Philosophie oder irgendwie euer Herzblut. Das muss auch irgendwie zu erklären sein, dass man gerade einen veganen Laden aufmacht. Das ist Überzeugung, aber was steckt da genau hinter? Unsere Lebensphilosophie und, äh, und warum wir den Laden aufgemacht haben, ist einfach, wir wollen, dass Tiere nicht leiden, wir wollen, dass der Mensch gutes Essen bekommt, halt ohne Chemikalien, Geschmacksverstärker, Emulgatoren und so weiter. Und ja, das ist unser Hauptziel. Wir können hier Currywurst essen, was mhm. richtig nach Wurst schmeckt, ja. ohne Tierleid. Mhm. Und hier, hier aus Börl genauso. Genauso. Äh, ihr, ihr wollt quasi, dass die Leute, die meisten denken, ja, so ein Veganer, zack, der haut sich einen Salatkopf nach anderen rein, das, ihr wollt eben genau das vermeiden, ihr wollt, dass die Leute hier reinkommen, deftig geil essen ja, und irgendwie das Gefühl haben auch, ja so sag ich mal, nichts, äh, nichts missen zu müssen, nichts, auch nichts so verzichten zu müssen. Okay, also es geht los, wir werden jetzt erstmal Döner zubereiten. Dann sag mal an, Jungs, wo, wo kommt erstmal ein Dönerfleisch her? Also, das ist aus Sojafasern und es äh? halt, wird sozusagen von der Maschine genäht. Und mit unserer Struktur mhm. und halt mit unseren Gewürzen. Ich glaube, okay. das wird nicht gesprochen. Hier von der, von der Konsistenz jetzt noch einmal, ich kann mir vorstellen, dass das zum Schluss, zumindest aussieht schon mal und sich anfühlt wie Dönerfleisch. Okay, das sind Salate, Soßen. Die also es gibt dann noch veganen Feta dazu, wer das mag. Ja. Dann ist das hier einfach eine Mischung von Eisberg, Rucola und Karotten. Ja. Ein bisschen Tomaten kommen dazu, ein bisschen Gurken, Mais, so klein geschnäppelte Oliven, ja. Ja, Zwiebeln. Und dann gibt es halt die, den Tzatziki, ah, der okay. ist halt mit Knoblauch oder halt die ja. Joghurtsoße Tzatziki ohne. Ihr wisst ja natürlich, und da müsst ihr euch natürlich der Challenge auch stellen, ich bewerte zum einen natürlich, das sage ich einfach so neutral, ob es an den normalen Döner rankommt vom das Geschmack, einfach noch ähnliches. Ja. ähnlich ist. Und dann kriegt er von mir natürlich auch noch eine Note, weil ich note meinen Döner mal von 1 bis 10 und ich werde danach von mir hören, Sau. ob er mithalten gut. kann. Genau das wollen wir und wir ja. werden 100% besser sein als ein richtiger Döner, garantiert. Ja, ich ehrlich? Ja. tausendprozentig. du wirst sehen. Du setzt dich unter Druck. Aber du bist wenig sauer, wenn ich denn, wer weiß, weil ich gebe dir auch nur 5 von 10 Punkten. Ja, ist nicht ja nicht egal, sauer. deine ehrliche Meinung ist ja. gefragt und das wollen wir ja auch. Ne? Okay, geil. Wir wollen ja auch mit dem Original verglichen. Ich weiß, hübsche Frauen werden immer das Video auf, ne? Hi. Kannst du jetzt irgendwas tun, damit ich vielleicht mehr Klicks bekomme oder einen Abonnenten mehr oder so? Ähm, könnt ihr ein bisschen den Döner belegen vielleicht? Ja, <lacht> ja, das wäre gut. Ich glaube, du, du, du solltest mir sogar den Döner belegen. <lacht> ich kann dir <lacht> ein bisschen Fetakäse raufmachen, wenn du möchtest. Ja, okay, aber du machst mit Liebe, ne? Ja. Okay, okay. Ist dein Freund Türke? Oh? Nee, mein Freund ist Iraner. Okay, aber nicht, dass er mich absticht jetzt, weil ich so, das kommt jetzt so rüber, als hätte ich mich jetzt angemacht. Nein, oder was. Weißt du? Ah, <lacht> <lacht> Perfekt. Bist du eigentlich hier Freund? Ja. Ach du bist hier Freund. <lacht> Ach scheiße! Das ist ihr Freund. Ach so, sag das doch mal, Mann! Alter Schwede. Ich bin so ein Esel, ne? Oh, heftig. Passt das auch auf mich, sei ehrlich. Bis warst du ein bisschen sauer? Nein, nee. auf Fall. Nein, Ich hab die Stiche schon gespürt Nicht. Ein bisschen skeptisch bin ich schon. Ganz kurz dranbleiben. Eine ganz kleine Werbung für Zack Plus. Food. Ihr wisst Fitness-Food bei Zack Plus, wie Nudeln, wie Wraps, alles mit mega hohem Eiweißgehalt. Für zwischendrin einmal kurz reinsnacken, falls ihr keine Lust habt, irgendwie groß was zu kochen. Das ist immer eine feine Variante. Gönnt euch zackplus.de und jetzt geht weiter im Video. Weil ich weiß nicht, wie nah die wirklich jetzt rankommen mit ihrem veganen Döner, ob es wirklich in die Richtung geht, ob ich jetzt denke, wow. Crazy Shit. Also ohne jetzt aufs Fleisch erstmal einzugehen. ne? Und wie auch sagt Crazy Shit. Das Feeling gerade auch von dem Tzatziki oder Kräuter, was es ist, es ist, als wenn ihr in einen normalen Döner reinbeißt. Das kann ich euch schon mal sagen. Und es schmeckt sehr frisch, sehr, sehr frisch. Ich möchte jetzt nicht sagen, es ist dober Vergleich, wenn man sagt bestes Tzatziki der Welt, so, so ist es nicht. Aber es ist eine Art von Tzatziki, macht ja jeder anders. Die mir schmeckt es ist äh, ein sehr frisches Tzatziki mit frischem Gemüse. Was ich weiß nicht, wie sie es machen, aber das Gemüse schmeckt wie gerade geflüppt Ich unterscheide noch mal. Man sieht manchmal, wenn man Döner isst, so sehr frisches Gemüse hier auch gar keine Frage. Aber dieses Matching mit dem äh, mit dem Tzatziki mega frisch. Olive noch dazu. Es kommt so ein bisschen der Subway-Charakter, sage ich mal. Subway ist ja wissen, was ich meine, wenn man da noch Oliven mit rein macht. Ja. Der Anlauf Nummer zwei. Jetzt kommt der Döner-Döner. Was mich echt vom Hocker haut, muss ich sagen, hätte ich niemals gedacht, ist die Soße. Ich habe lange nicht mehr so ein frisches Saatzirki gegessen. Bombe. Kommen wir zum Döner, Leute. Und dafür holen wir El Chef persönlich. Es ist auch für mich ein erstmal heftiges Erlebnis, muss ich dir sagen. Wirklich ein heftiges ja, Erlebnis. Zu. Für uns ist die größte Frage jetzt. Also ich würde jetzt mal sagen für die Zuschauer, ob ich beurteilen würde. Ähm, ob es an den Döner rankommt, an den normalen, beziehungsweise ob es ähnlich ist, ob es gleich ist, ob man es nicht merkt. Das ist jetzt überhaupt nichts Negatives. Ich finde, äh, mit einem normalen Döner hat es erstmal, ich würde jetzt sagen, nicht, nicht nichts zu tun, aber es ist schon ein Unterschied. Du hast zum Beispiel, und da hatte ich mir schon im Kopf irgendwelche Wörter zusammengereimt, so dass dieses ab unten, wisst ihr, beim Döner, wenn man ganz unten reinbeißt und die Soße, die da zusammenläuft unten, dachte ich mir das fehlt aber gerade das ist da unten beim Döner kommt es den Döner am allernächsten wenn ihr mich fragt vom Geschmack her der Gyros Döner hat so ein bisschen Schnitzelcharakter das normale Dönerfleisch hat einfach das was eigenes für sich ich glaube mal zur Konsistenz fand ich etwas äh, verwirrend am Anfang vom normalen Döner und äh, jetzt ist die Frage wie ich das bewerte ich nehme es einfach in die Dönerbewertung jetzt mit rein einer Benotung von 1 bis 10 ist es für mich eine 7,5 von 10 7,5 von 10 ja es ist ich glaube, wenn man mit der Erwartung reingeht, dass man, also dass man nicht ein Döner ist, ist es nochmal eine Nummer besser, weil dann weißt du, was man kriegt. Sollte man, würde ich beinahe, sagen, mal probiert haben, weil es ein Erlebnis ist und es schmeckt wirklich gut. Mhm. Kann man sehr gut essen, okay. Ja, und dann Leute, würde ich sagen, haut mir die Kommentare voll, auch mit neuen Dönern, gerne noch was Specialmäßiges. mäßiges Lasst einen Daumen oben da und hier beim Apple and Eve. Gerne mal rumschauen, wenn ihr in Hamburg seid. Gerade auch wenn ihr nicht Veganer seid, einfach mal zum Testen. Wie ist das so? Die komm, vielen, komm, vielen komm, Dank Mann. Mann. Ja, cool, dass ich hier sagen. <lacht>